Yo hi und willkommen. Mein Name ist die P. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Forest. Yeah, the Forest. Es ist äh, eigentlich noch einige Zeit vergangen seit beim letzten Mal. Ich glaube sogar, dass wir gestorben sind. Ja, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen sind wir gestorben. Vielleicht mal in der Uhr in den Ich, ich habe eine Regel, So okay. <lacht> So, erstmal rausfinden wie nochmal die steuerung noch funktioniert ich habe kopf und ich habe knochen und schädel nice. <lacht> okay. ich habe schon einige pläne irgendwie gehabt ich habe auch äh, einige pläne aber erstmal sammle ich noch ein paar stöcker oh, ein du, ist. Hm, ich habe ich habe pflanzen die man fluttern kann nice. so okay. Was? Oh, ich habe einen zweiten Wasserspender ge gebaut. Damit können wir noch mehr Wasser bekommen. Okay. Ja, wollte ich auch machen, weil wenn man diesmal Mal wieder Schildkröten hier begegnen, dann können wir die wieder nicht aufnehmen. Ich habe sogar noch einen. Ich kann sogar noch einen bauen. Ich baue noch einen. Ja, ich muss mal gucken, wo ist, unser, wo ist unsere Nachbarschaft noch mal? die ist irgendwo da hinten. Ich brauche baue uns erstmal noch, noch einen Wasserspender. Ich habe geplant, also irgendwie so einen Weg hin bauen, damit wir halt mal schnell finden. So, Der Wasserspender steht. Steine reinstellen. Äh, nee, voll. Ist auch gar nicht so weit. Ist auch voll. Ey. Warum haben wir so viele Steine, die voll sind. Ja, ich versuche gerade mit den Steinen zu machen. Deswegen, ich will so einen Wenn Felsweg bauen, ja. Ach hier, ach hier, ist ja auch noch was. Deswegen brauchen wir das ganze Hasen fällen, so. Ja, wir sollten vielleicht auch erstmal, erstmal warten bis morgen, weil ja. es scheint, als ob wir, ähm, also bis dunkel. Ja. Ich wollte ja. gerade hier was bauen, aber wenn es so dunkel ist, will ich nicht. Nee, willst du auch nicht, ne? Ich hänge mal, ähm, häng, häng mal mal. An. Weil was machen, mache ich denn sonst mit meinem Leben? Musste einfach ja. mal Kopf hängen. Nein, ja, genau. Hause. Ich habe meine Axt gar nicht draußen. Hast du deine Axt nicht draußen? <lacht> hm. Na, ich speichere mal eben. So, äh, Sehen. Was machen? Ich, mache ich bin gerade dabei, mein Schlaft. Bett zu bauen. Warte, da war vor langer bis wir schlafen können, ey. ich. Gehen wir mal draußen. Ich drück immer auf die falsche Taste. Warum bin ich immer auf die falsche Taste? Ich wollte Feuerzeug rausholen. Das Blätter will ich nicht. Hm. Wir sehen. Oh, Aha. Ich sehe nichts, seh. Oh lol, ich glaube, äh, ich glaube ich habe einen Hasen gefangen. Oh, sehr gut. Endlich mal. Also ich denke.. Ich denke, dass auf jeden Fall irgendwas mir ins Netz gegangen ist. Ins Netz sage ich schon. In den also, gegangen ist. Also ich habe irgendwas in der Hand. Will ich auch, ein Feuerzeug. Ich mach mal diese ganzen Baumstimme hier weg, ey. Ach, ach, das war ein lebendiger Hase. Oh mein Gott, jetzt ist er weg. Scheiße. Na, ja, was soll's. Warum dauert das so lange, bis wir schlafen können? Ich meine es ist, ist, ist fucking dunkel. Ja, ich sehe gar nichts. Ey. Ich bin nur hier so ein paar ja. Stücke haben mhm. Gott, ey. Oh Gott, warum ist das so dunkel, ey? Ich brauche nur einen Stock für mein Bettchen. Noch ein Stock und äh, Hasenfell. Oh. Oh. Ich, will... ja, Mann, ich hatte ich hatte gerade einen Hasen gehabt. Ich hätte den, ich hätte dir einfach grillen sollen. Aber oh, ich war was. Bald... Das war ich. Warte. <lacht> Nein, das bin ich. Ich glaube nicht, dass du da war. war ein sehr war ein sehr schriller schrei den ich gerade gehört habe. Ich habe nichts. Oh. Oh, du weißt, was, hier? So, die Hasen fallen sind wieder bereit. Du mal mit deinen Hasen ne? Ich habe noch keinen Hasen gefangen. Ey. Ich hatte doch gerade einen in der Hand. Und dann habe ich den versehentlich losgelassen. Entschuldigung. Hm. Hallo. Hallo, hm. Ja gut, okay, wir haben auf jeden Fall noch Alkohol. Ja. Das heißt, wir haben auf jeden Fall was zu trinken und im Wasserspender ist auch noch was da. hat so eine Tür werden. Das soll eine Tür werden? Ja, haben wir Baumstämme ja. auch. Wir haben äh, ich ja. ich habe keine Ahnung. Ein. Noch einmal oh, essen. Oh, essen. Oh, langsam wieder hier. Oh, Wann können wir ja immer noch nicht schlafen? Weiß ich nicht. Wenn es noch nicht wird, dann mache ich mich mal ein Wesen. Wesen nee, ist nicht. Na oh, sehr gut. Was das? Ich habe das was gehört. Ja. Ich könnte auch ein Vogel gewesen sein, aber ich habe irgendwas gehört. das ding hey. das fertig. Oh echt? Ja, ist fertig. Ja. So. Ich glaub, war Ding, der da vorbeigelaufen ist das ist ein hase in unserer basis verdammt oh, Na, hat den ausgang genommen den anderen äh, kannst du das noch mal bauen oh, und dann habe ich noch mal ein paar baumstämme den anderen eingang oh, ne? den okay hier sind auf jeden fall pflanzen die man essen kann Hauptsache was zu essen. Oh, ist was. Alter, ist doch was. es ist. das so arsch? Ich sehe fast gar nichts. Es ist beschmiert. Die beste Auflösung. Oh Gott ey. Oh, komm her. Ich sehe nichts. Ich, se ich sehe auch nichts. Es ist einfach so arschdunkel, ey. Oh. Baum, kannst du bitte mal umfallen? Dankeschön. Yeah! Ja, hab ich gehört. Ach, du? Ja. Ich höre irgendwas da rennen. Das war ich. Hallo. Ah! Alles. Oh, das das geht Ja, da ist er. Aua. Da. Nein, er ist ja drin. Oh, da ist eine Frau. Mal. Da bring die Frau um. Ist er nackt? Scheiß drauf! Wieso? Ich helfe dir. Aua! Ah. Okay. Ah! Das, das, was du verdienst, wenn du dich unserer Basis näherst! Hey, willst du den Kopf haben? Dir. <lacht> <Nee>. <lacht> du, du, bist mit dem Kopf nicht zufrieden. Du nimmst gleich die ganzen Leiche, ne? Ja. <lacht> Alter, ich habe aber gerade gerade ein bisschen Damage abgekriegt tatsächlich. Aber oh, wir können schlafen gehen, glaube ich. Oh, können wir schlafen gehen? Ja. Das ist sehr schön. Heben uns da hoch. Lass die durch. Vielleicht nicht so sicher hier im Dunkeln. Also Uh, ich würde mal sagen uh, nee, ich, ich, ich kann immer noch nicht schlafen What? ich kann also ich kann nicht wie Weil, ich komme zu dir nee, bei mir wird gezeigt also bei mir ist immer noch ein noch ein viertel da was seltsam ja, gut, okay komm versuchen wir einfach mal so die nacht zu überleben ja machen wir mal einen, einen Kopf ein Kopf aus dem Kopf die Kopf kotzen dich erst aus dem Kopf schädel oh, muss ein Arm, Arm essen er ja, muss ein Arm essen irgendwas ja. habe ich gerade gegessen ich weiß nicht was du da gerade gegessen hast ich weiß, ich weiß das das ist einfach dass es hier fucking dunkel ist ja, ja gar nichts. Ich mein Echo. Äh, Echo. Die Arme und Beine sind einfach so schnell fertig. Oh, ich habe Hunger. Na, äh, hast du was auf dem Grill Äh, Nur im Kopf. Ich kann aber was anderes noch reinpacken. Ich habe nämlich Hunger. Nicht, aber ich glaub, ich habe keine Snacks mehr. Ich glaube, ich, ich sollte mal. Glaube ich so, sollte ein bisschen Medizin fressen. aber reingepackt. Ist schon fertig. fertig. Was fertig? Ja, der ist schon fertig. fertig? Ich habe gerade das eingepackte. Mm. Mm. Mm. war das ein Arm gewesen? Wenn ja, dann war der richtig köstlich. Ich weiß nicht. Ich habe einfach irgendwas genommen, da eingepackt So, okay, ich habe mich erholt. Gott sei Dank. Ich also musste tatsächlich ein bisschen Medizin futtern. Ah. habe schon wieder gegessen, danach ging es mir besser. Ah. Mal ein. Ich kann noch ein Links machen, oder? Oh cool. Ich, äh, ich habe ein Bein mitgenommen. Noch ein Bein. Aber hab ich habe ich nochmal eine Fackel ah, gemacht? Ein Arm nehme ich auch noch mit. Kann ich noch einen Arm mitnehmen? Yeah. Alter, ist das dunkel, ey. Ich sehe fast gar nichts. Ich kann keine Stücke mehr sagen. Hm. <lacht> da bist du ich überbaue, ne? ey. nicht dem Fall steht wieder. Ah, hm. oh, macht das Ding an. So, Jetzt sehe ich mich vielleicht irgendwie was hier. Warum damit In meiner Fackel oh. ah, das muss man mit dem Hasen machen, hat so endlich ja herauskommen, ähm, wie man die Hasenfalle benutzt. Ja, ich habe ich habe also ich muss äh, äh, ZR noch mal drücken, damit ich dem Hasen das Gewicht brechen kann. Was? Ich habe jetzt haben. Hier ja, habe ich auch schon in dein Bett reingesetzt. Ich habe jetzt den Hasen gefangen. Sehr gut. So sammelt man Hasen. Cool. Oh, ich brauche halt jetzt wieder einen Stock. Es, äh, ist die Verletzung? Ah, das, das ist das. Ohne Hase drin. So, jetzt habe ich den Hasen. Geschenkt. Jetzt nehme ich das Vieh. Ah, Was sagst ich habe hab was gehört. Ja, ich auch. Ich will da rein. Ich <lacht> auch, ich will, auf, ich, will nach, ich will nach Hause. Ich will schlafen, komm. Ich will auch schlafen. Ich glaube, irgendwas ist hier drin. Ich glaube auch, irgendwas ist hier drin. Was? Oh, was ist er denn? Hier ist er. Da ist er. Hä? Oh. Oh, was du Drecksack, komm bloß ab. Oh, du Drecksack, komm her. Drecksack! Komm her! Du! Drecksack! Warte, was ist das denn für Was? Der hat eine Egal, was der, der was ist. Ist. Der ist Oh Gott, der macht mich fertig. Oh! Oh! Und der, der, der, der hat eine Fackel in der Hand. Oh mein Gott! Wir werden immer moderner, ey. Wird schon gleich wieder Tag, sich gerade. Oh, oh. oh, es wird langsam Tag, sehr gut. Oh, oh. Ich, ich bin blutverströmt. Oh, oh ich muss mich waschen. Oh, ich bin auch gleich tot, ey. Der Kampf immer übergeflogen. Hey, da macht uns, Wait, uns. Oh Gott. Oh, ihr ich bin, ihr ich bin tot. Du bist tot? Ja. Ah! Nein. Oh, oh. Ach, ich kann ich rennen? Warum kann ich nicht rennen? Ja, super Start, ja. Hat ähm. nur weil wir nicht schlafen konnten, ne? Bist äh. noch klar? da? Ja, ich bin noch da. Warte. Hier, du lebst. Oh. Sehr geil. Ich habe dich wieder belügt. Jetzt ja, gleich wieder sterben. Oh. Oh. Oh Gott. Ich bin tot. Ja ich ja. auch wieder. Nein, das darf nicht wahr. Du bist tot. Das ja. heißt, wir haben verloren. Ja. Oh Gott, Neustart. Die überrennen uns einfach ey. Ja. Null Targets. überlebt. Null Tages ey. Okay, wir müssen zurück. Ja. so zu essen hm. Liegt da voll neues so. zeug neues zeug Wie 10 cool und essen und oh, no, no, no. ziehen? okay wir müssen wir müssen wieder nach hause aber erstmal muss ich mich eben waschen hm. blut verstehen Ström. Ich will keine Infektion haben. Ich glaube, wenn man eine Infektion hat? an. Mann, setz mit. Ja, Mann, ey. Oh, das ist da ist mal einmal mal wieder unterwegs und schon passiert wieder sowas, ey. Also schlimm. Ja. Wir waren ja noch nicht mal unterwegs, wir waren einfach nur. Am Chillen, wir ja. waren einfach nur hier. Wir waren einfach nur am Chillen, denn, weil, weil wir irgendwie den Tag die Nacht nicht skippen konnten. Wie kann ich die ganzen Sachen jetzt wieder oh, aus? Diese Drecksäcke, ey. Wenn, wenn wir die nochmal noch sehen, ey, dann bring ich sie um, ey. Ja. Da werde ich aber richtig sauer, ey. Okay, aber sie sind weg. Mann, das hier, mein Rucksack. Bloß in meiner, ich kann meinen gar nicht sehen. Da passiert nochmal, wenn wir die Typen verbrennen. Ähm, die Köpfe verbrennen. Ah, ich habe meinen Rucksack gefunden. Ah, Wo ist unser Feuer? Ich da. Hab ja, ich hab ihn hab zu. Ich hab mein Zeug wieder. Ja. Ich hab ein Rosebrei und hast du Ich wollte das erste Mal hier fällig... Wenn ich immer treffen würde. Ich jetzt immer wieder Stöcke damit ich... Die... Ich habe eine Idee. Also, damit die auf nicht hier ständig... Du denn da? Ach so, bringst du den um. Brat Bein. Äh. Ah. Oh nein, ich, ich hab Hunger. Das geht gut. Oh, er zur Not frisst der Teufel. So, das ist wieder aufgefüllt, da. Welches ist das? Oh geez, Mein Gott! Ich glaube, der Feinhaar hat nicht so, hat nicht so ganz gegründet. Wie ein Arm. Aber hey, jetzt ich, ich bin, äh. äh. äh. bin schweinig, war vorher nicht schwarz. Ich glaube, jemand anders diesmal. Ich glaube auch. Ah, wo fällst du hin? Da lang? Okay. Ach so ein Baum wir gefallen. Ja, das passiert hier hin und wieder. Ja. Ich meine, wir sind hier gerade gestorben und sind wir wieder hier. Ja, verlieren tun wir ja eigentlich nichts, mehr, weil wir unsere Rucksäcke einsammeln. Ja, weil, weil wir irgendwie immer in unserer basis sterben. Aber, aber das hat jetzt gleich ein Ende. Ich habe irgendwie eine Idee. Ach, hast, ach so, hast du schon fertig gebaut? Das ja. Ist, das ist super. Ich habe ich hab nämlich eine Idee. Wir werden uns jetzt nämlich richtig verteidigen war, das muss sehen verteidigung hier verteidigungsdorn vor jetzt wenn nur die türen ja fähig sind dann wenn ja wohl nicht so schnell irgendwie uns abwackeln äh, angreifen abwackeln ja wenn ich das hier brauche ich muss die verteidigungsdorn mal ein bisschen anders hinsetzen. Gerne an der stecken. Oh, da müssen wir auch immer wieder anzünden. Nee. Ich dachte er würde ein bisschen mehr Licht machen. Egal. So Was du so verteidigen ja, Ich will jetzt um. Blatthaufenfalle, Hasenfalle. Pult. Kann Pult. Ich setze hier erstmal den ganzen Alkohol ab. Oh, hier ist noch Wasser drin. Also ich habe, ah, ich habe gerade keinen Durst. Vorne. Ja. was ich noch herstellen kann. Ich sehe mich mal ein bisschen um. Sammle sammeln auch ein paar baumstämme ich will jetzt äh, unsere Band verteidigen ich habe ich baue jetzt nämlich ja an den wänden verteidigungen hin da kommen die auch nie mehr nicht mehr so leicht an unsere wand dran ah, ja, sind die da ah, ah, uh, ah, oh brennst. Oh brennst du ah, okay. oh. Was ah, soll mir das denn wie ja. Wieso mir der brennst du? Ich hab einen Stein angezündet, okay. Ah, der Spinne. zündest du Steine an. <lacht> <lacht> also die Spinne. Ah, der Spinne. <lacht> <lacht> oh du, <lacht> du musst deine Phobie gegen Spinnen unbedingt in den Griff kriegen. Ja, wir haben mit einem Stein jetzt zerquetscht. Du hast dich gerade selbst angezündet. <lacht> ja, ich muss doch wissen, was das macht. Brennende Waffe, vergiftete Waffe. Schaden- und Geschwindigkeitswaffe. Bombe! säge mit licht what? was eine kettensäge mit licht warum, warum brauchen wir die kettensäge müssen wir irgendwie so gute sachen hier irgendwie finden gibt es irgendwie taschenlampen und so alles hier anscheinend ich denke mal dass wir taschenlampen hey. brauchen um warum ist unsere wand weg wie und wie unsere wand ist weg Ein riesiger stück unserer wand ist weg ja was haben die kaputt gemacht war doch vorher die noch Drexecke. da. die Drecksäcke, <lacht> das werde ich mal eben ändern. Da ja, war doch vorher noch mal da eben da, hier. Ja. Die kannst du mal eben die Karten beiseite schieben und oh, wir hatten gemacht. Wann haben die hat gemacht? Ne? Wir haben gar nichts. Um Gott, ist ein riesiger Vogel. Mann, <laughs> ey. Warte mal, ich muss mal ein bisschen cool. gucken. Ich muss <laughs> nicht Funktionieren. So, jetzt. Leg' mal. Ah, leg' mal! noch Bogen hatte habe ich ihn überhaupt noch ah. ja habe ich sogar noch Aha. Na, jetzt ist er weg er ist weg scheiße ich verstehe nicht warum das Spiel auf einmal so schwieriger geworden ist mich das auch gerade ich habe es nämlich auf normal gestellt, nicht auf leicht okay. und wir sind mittlerweile schon zweimal gestorben. Was ist denn los? Ja. Zweitmal oder hat man Tag überlebt haben? Ja, wenn wir haben wirklich nicht einen einzigen Tag überlebt, wie kann das sein? So oh, was ich ich hoffe nur, wir ja, können nicht du auch du durch gedacht. die Tür einfach so durchlaufen, so wie wir. Ich glaube, da dafür sind die zu dämlich. Zu ich habe keine. Ahnung. Ja, da und wir haben Taschenlampen und so. Hm. Sind dann noch voll viele. Baumstämme, ey. Standen. Ah, hier, hier ist auch mal. Ich habe zwei. So. Da. Da. Wand ist wieder repariert? Gott sei Dank. Ja. Ich will jetzt eigentlich mein Weg hier bauen. Nee. habe ich das gerade ge getan? Felsfahrt. Ich muss noch hm. wieder wissen, was Dörflein ist. Unsere Nachbarn meine ich. Diese, Verd diese verdammten Nachbarn. Ey. So, die Hasenfalle ist wieder, wieder bereit. Und die auch. Wahrscheinlich so, hier von der Nähelwurm auftauchen. Das nehme ich, ich die, ganze das hm. äh, das... ich die ganzen Stöcker wieder mit, weil ich die alle jetzt brauche. Die stecke ich zum. In so. Ich höre die ganze Zeit was. Das macht mich wahnsinnig. Ich glaube, ich fange an zu halluzinieren. Lego an! Und ich weg? Och mann. Okay. Mhm. Läuft er einfach weg, ey. auch immer noch drei Stöcker ey, eine Fresse. Ich kann keine den Steine mehr tragen. Ja, das bringt? Mal wisst mal, wo das ist, ey. In das Stein. Yeah. Ich den war kaputt. So, ich habe jetzt ähm noch eine Hasenfalle gebaut. Das heißt, wenn jetzt hier die Hasen reinlaufen, dann haben wir immer drei Hasen, die, die wir einfach das Genick brechen können. Ich sehe mich mal ein bisschen oben. Um. Und in eine andere Richtung. Okay, hier kommen wir wieder zum Wasser und zum Brot. Und ich könnte noch ein paar töten. tönen. Ja, was kann man denn noch bauen? Oh, ja, ich habe eine Leiterplatte bekommen, alles klar. Hallo Patrick, wie geht es Ihnen? Mister Seestern. Kann ich mir nur eine Keule machen? Knochenrüstung, was? Knochenrüstung? Sie haben keine Schildkröten? Warum sind die keine Schildkröten? Hm. Wo ist das Ding jetzt? Oh, jetzt noch ein Koffer, der zu ist. Wo ist der? Ah, Nein, halt, ich halte es offen. Nee, gut hergestellt, ey. Verbesserter Stein. <lacht> Was? Ja. Kleiner Stein. Ich habe auch einen verbesserten Stein. Hast du auch einen? Ja. Ich habe mir gerade eine Knochenrüstung Wollt. hergestellt. Ich kann die nicht mehr finden. Nee. Wie hast du das denn gemacht? Ein paar Knochen und Was? Stoff. Ich habe 56 Stoff, sehe ich gerade. Ah, okay. Drei Stoff und... Ähm... Oh. Oh. Warte mal. Ich habe keinen Knochen. Ich habe nicht genug Knochen. Wie macht man den Knochen? Ah! ah! Oh! Alles okay. Hilfe! Da, das gerade, da war gerade, das gerade, einer neben mir aufgetaucht. Auf der Bim. Aber der wird mir als Leader. Keine Sorge, hey, ich rette dich. Entdeckung. Ja. Hat's oh, doch äh, voll gebracht. Sammel ich die Löser auf. Da sind so viele da eben. Komm auch immer her. Ich habe keine Ahnung, bist du tot oder bist du noch am Leben? Ich bin noch am Leben. Ich gehe mal hier rein. Hilfe. Die Tür bringt irgendwie nichts. Hilfe. Hilfe. Ja. ja, wie soll ich dich bitte schön retten? Ey. Äh, so musst du hingehen und äh, die Taste gedrückt halten. Ja, mal kann das mich wieder beleben. <lacht> dass das ich wieder Leben. lebe. Ja, toll, aber dann sterbe ich. <lacht> sowieso Ende des Parts. Also. Äh, da ich sagen sagen wir äh, wir starten nochmal neu. Ja. Und kehren wieder zu unserer Basis zurück. Hey, warum ist das auf einmal so schwierig? Ich habe schon wieder keinen Tag überlebt. Wow. Alright. So. So ein. Dreck. Was soll denn der Mist, ey?